Damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir sind hier kurz vor der vierten Arena, beziehungsweise was heißt das denn? Wir sind hier noch in der Route. Ähm, ja, hatten wenig gedauert. So aufhören. Drei Bären denke ich reichen fürs erste. So, wir sind aber am Ende der Route tatsächlich angekommen. Gucken noch mal kurz, ob wir auch nichts verpasst haben. Ich glaube, hier konnte man noch mal runterspringen für irgendwas. Ja, ja das machen wir mal kurz. So gibt es nämlich noch irgendwas, da gibt es nochmal ein TM. Tipps zu Trainer, dems kannst du so auf einsetzen, wie du willst. Bringst du einen Pokémon mit TMs Attacken, unterschiedlicher Typen bei, hat das Gegenüber verschiedenen Pokémon im Kampf einen Vorteil. Das stimmt, überlege also gut, wie du sie verwenden willst. Ja, ja, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Hier gibt es einen Sonderbonbon, nicht verpassen, Leute. Sonderbonbons sind immer sehr nice und sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. So, ähm, hier gibt es ein Item. TM30 Stahlflügel. Für einen Flug-Pokémon haben wir aber leider im Moment oder allgemein nicht. Habe ich nicht geplant. So, machen wir weiter. Hier oben geht es nämlich weiter Richtung Zielgebiet. Wir werden auch die Stadt erkunden und eventuell sogar den vierten Arena-Orden schaffen, falls wir schnell genug sind. Ich denke mal nicht, aber vielleicht. Vielleicht. Pokémon-Kämpfe sind Kunst, wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Okay. Künstler Marvin. Äh, Okay. Und warum hat er ein Smogon? Wo macht das Sinn, dass der Smogon hat? Reaktionsgas. Ah, okay. <lacht> Muss ich noch nicht verstehen, so <lacht> sagt, da ist er weg vom Fenster noch nicht. Nein, er setzt Finale ein. Er wusste! Er wusste es! Nein! Oh, ich lebe noch! <lacht> Self-Destruct. Aber wir leben. <lacht> Mogelbaum. Okay, Mogelbaum kann ich ja noch verstehen, du aber. Smogon macht da gar keinen Sinn. Aber egal. Da ist er weg. Hör was? Oh, Robustheit. Ja, hätte mir mich, mich schon denken können eigentlich. Oh nein, aua, aua, aua. Nein, ich habe vorhin erst einen Beleber benutzt vor der Folge. Oh, mann das ist jetzt kacke kommt danach Primova zumindest alles abstauben bei Primova wollen wir auf Level 35 unbedingt bringen damit das schön ein richtig gutes Pokémon wird was ich dann auf Level 45 wieder entwickelt wow <lacht> Zack. Äh. Eure Attacken waren wunderschön. Ach, sie haben mich völlig verzaubert. Oh, am Marvin. Im Grunde genommen sind Pokémon-Kämpfe Kunstwerke, die gemeinsam von Pokémon ihre Trainer erschaffen werden. Okay. So, hier sind wir. Richtig? Ja, ich sehe schon die Arena. Bei uns ist es nämlich eine Geisterarena. Wir sind da. Passback. Eine Wüstenstadt, wie mir scheint. Interessant. Und Hopp steht immer wieder da, wenn wir gegen uns kämpfen, wahrscheinlich. Wie immer. Jede halbe Stunde wird er gegen uns kämpfen, gefühlt. Pass back. Eine Gebirgsstadt, die dank ihrer antiken Wandmalerei gedieht. Allein der Weg zu dieser Stadt war schon ein Erlebnis für sich. Wie es wohl erst ist, die antike Städte mit eigenen Augen zu sehen. Das stimmt schon. Ja. Heidi, wie geht's euch so? Hey, ich habe so viele von den Dingern. Ich teile diesen Überfluss gerne mit dir. Zwei Drachenfossilien, danke! Drachenfossil, Teilstück des Fossils eines urzeitlichen Pokémon, das in grauer Vorzeit das, das Land bevölkerte, wie es zu Lebenszeit aus sei, ist ein Rätsel. Jetzt haben wir zwei Teile. Ich verrate dir mal was Tolles über Fossilien. Auf Route 6 hält sich eine Professorin, auf die Fossilien wieder in Pokémon zurückverwandelt. Wenn du hinter verschiedenen Fossilien her bist, dann solltest du dir dazu zu nur durchforsten oder die Buddelbrüder dort um Hilfe bitten. Buddelbrüder? er hat die Buddelbrüder? <lacht> Eigentlich sind meine Pokémon diejenigen, die oben ihre Übungen durchziehen. Ich tue nur so, als würde ich was machen. Für sein Training in die Berge zu kommen. Was für ein Displ disziplinierter Schwarzgurt. Das sind die nicht, oder? Hm. Naja. Erstmal heilen hier. du dup, dup, dup. dup. entwickelt, oder die letzten beiden. Ja, ich will die auch nicht. <lacht> Lol. Aber Evoli wird ja auch nicht mal allzu lange rein tun kommen was auch immer ja ja egal ähm gut wir haben jetzt zwei Fossilien ganz ehrlich ich gehe noch mal zurück ich würde nämlich wirklich gerne wissen was passiert wenn ich die ähm, Mische ist ja direkt hier vorne ist ja jetzt kein langer Weg ist ja jetzt hier links von uns vielleicht kriegen wir dann ein Fossil Pokémon aber das ist echt so eine coole Idee, eigentlich. Und was, zu was bin ich jetzt reingelaufen? Ein Iguana, genau. Ich vergesse den Namen. Ich bin so dumm. dumm. Ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl, dass der, ähm, unser vierter Arena-Leiter Level 40er-Pokémon benutzen wird. So, sein stärkstes Pokémon irgendwie Gengar Level 40 oder sowas. Da habe ich Angst. Ich hoffe mal, das ist nicht der Fall. Aber man weiß ja halt nicht. So. Hey. Hm? Du hast ein paar Fossilien. Würdest du mir zeigen? Klar. Also mit welchem Fossil glaubst du, um meine hohen Standards zu erfüllen? Fischfossil. Und mit welchem Fossil willst du mein unstillbares Interesse wecken? Drachenfossil. Soll ich das Fischfossil zusammen mit dem Drachenfossil in ein Pokémon verwandeln Äh, ja, bitte. Na schön, sehen wir doch mal, ob wir das Rätsel dieser Fossilien lösen können. <lacht> so, das hier hin und dann das hier hin. Ja, es ist gut. Das sollte passen. Am Ende ist es so ein, irgendwie so ein. Dummes Pokémon, was überhaupt nicht zusammenpasst mit der Form. Bisschen abgeschossen. Offenbar war die Rückverwandlung ein voller Erfolg. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie dieses Pokémon Uhrzeiten durch die region gestreift ist. Pass gut auf es auf, ja? Peskragon. Als Schalent haben wir irgendwas richtig gemacht. Peskragon, was ist denn das für ein Pokémon? <lacht> oh nein, so ein Fisch. Aber mit so einem Dino-Körper und jetzt ist der Schweif der Hinterkopf oder was? Oh nein, was haben wir gemacht? Seine außergewöhnlichen kräftigen Beine lassen es zwar über 60 km pro Stunde schnell laufen, doch atmen kann es nur unter Wasser. Wasserdrache ist aber eine richtig geile Kombi. Hatten wir zwar auch schon seit der ersten Gen, aber trotzdem. hm, hm. Ja, wir haben schon Wasser-Pokémon, wir werden kein weiteres Wasser-Pokémon ins Team nehmen, deshalb sorry, Bro. Sorry, du kommst nicht ins Team. Okay, Fisch-Fossil, da kriegen wir den da. Als Kopf. Und ähm, Drachen-Fossil kriegen wir so ein, so ein ähm, Dino-Körper. Merke ich mir, vielleicht kriegen wir irgendwann mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes als Kopf. Oder vielleicht was anderes allgemein. Vielleicht können wir das ja richtig zusammensetzen irgendwann. Wer weiß, wer weiß. <lacht> die Wandmalereien der antiken Stätte bringt uns etliche Touristen in die Stadt. Etliche Touristen in die Stadt. Das machen wir uns jetzt schon eine ganze Weile lang nur zu Nutze. Die antike Stätte hat mich vollkommen in ihren Bann gezogen. Boah, liegt das wohl? Das kann ich nicht sagen. Oh, wie süß. Hi. Hi, willst du was kaufen? Klar, was gibt's denn hier? <lacht> Heutiges Angebot. Heute habe ich was ganz Besonderes im Angebot. Eine rissige Kanne. Willst du für 3000 kaufen? Klar. Es war meine Freundin, mit dem Geschäft zu machen. Rissige Kanne. Juhu. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Damit kann man ein bestimmtes Kann-Pokémon kann entwickeln. Morgiges Angebot. Wenn alles glatt läuft, habe ich als nächstes eine Flink, glaube Okay. Cool. Willst du mein Taschengeld und dein Taschengeld aufbessern? Wenn du mir im Laufe des Tages bringst, wonach ich suche, kaufe ich es dir zu einem sehr großzügigen Preis ab. Heute suche ich eine Perle und würde dafür... Oh, ich habe. Oh Gott, hab ich das gewusst. Hallo! Hi. Das Pokémon von dem Mann da macht rund um die Uhr Faxen, während das hier drüben für seinen Pokéjob alles gibt. ja Oh, hier gibt es ein Secret. Dick das. Dick da, dick da, dick da. Also bevor wir hier hingehen, sollen wir vielleicht erstmal die anderen Häuser von vorne besuchen damit man mehr von bescheid weiß kannst du es wirklich regnen lassen bronsong hey wo ist eigentlich dein mund <lacht> spiel ruhig mit bronsong uh, okay hier ist ein item <lacht> nice warum kaufst du nicht einige souvenirs der antiken städte die sind ziemlich wertvoll schließlich bekommt man sie nur hier hier gibt es Ziel, wirklich das Ziel, mich coole Sachen zu kaufen, aber dann schleppe ich ja nur noch mehr Gepäck mit mir herum. Das stimmt schon. Oh nein, ich wollte noch nicht. Hey, Michael. Hey, Hopp. Alles gut? Wegen eben noch mal. Ich will wirklich nicht, dass relien Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt, aber wie stelle ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf diese Frage habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Dabei gibt es viele verschiedene Methoden, unter anderem, gegen dich zu kämpfen. Okay, cool, jederzeit. Du bist meine Rivalin, Ein Kampf gegen dich hilft mir. Vielleicht auf die Sprünge. Komm, los geht's. Urgel hat da mittlerweile. Ein cooler, lustiger Vogel. Ich habe meinen Pokémon schon weiterentwickelt. Und du? Alles, was ich will, ist der Sieg. Ich verlasse mich auf mein Team. Laut seinen Leveln wird er erst im nächsten Hop kampf seine Pokémon entwickelt haben. Also sein haben wir nicht zumindest. Nicht schlimm. Zack. Und was machst du da? Er taucht um. Und mir gefällt das so gar nicht, dass der gerade am Tauchen ist. Und ich wollte eigentlich die Attacke nicht machen, aber naja, es ist halt so ausgerutscht. Und... Jetzt merke ich erst, dass der Typ Wasser ist. Und jetzt hat er dieses Fisch-Pokémon im Mund. Das arme Fisch-Pokémon. Du kannst es nicht essen, Ugel. Ich finde das nicht okay. Er benutzt als Waffe. Digga. Und dann greift er mich nochmal an. Also Ugel ist ein echt cooles Pokémon tatsächlich. Auch wenn das jetzt nicht so aussieht, aussehen mag für manche. Also, man hat ja gesehen, seine Fähigkeit ist sehr gut die nur er hat, die Fähigkeit. habe ja gerade gesehen. wir kann einfach dieses eine neue Fisch-Pokémon im Maul haben und dann auf mich zuschießen. Das macht relativ schaden, so. Egal, ob Typ Vorteil oder nicht. Salanga! Uiuiui! Ui, ui. Salanga habe ich sogar auch durch einen Raid bekommen. Ich hätte das einfach so einen Raid gesehen. Also ich hätte auch einen Salanga in meiner Pokémon-Box, aber... Ich habe momentan zumindest momentan zumindest nicht vor, es ins Team zu nehmen. Von daher. So, jetzt kommt sein äh, ja irgendwelche sprüche sind mir egal. Ich glaube, jetzt kommt sein ähm, Kickerlo heißt glaube ich zweite Entwicklung ne? Ah, äh, ein Toxel? Äh, äh, wie will, ein Toxel hat da. Oh, das ist so süßes Pokémon. Irgendwie will ich es auch ins Team nehmen, aber irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. So, Level Up für Intelligent und Swallow. Cool, cool. Jetzt kommt Kikalo. Jas. Also, ich lese das jetzt nicht mehr vor, weil das kann man ja alles schon. Präzisionsschuss Und dead Aua ein Headshot ah. Dead Level Up für Kremi und Primova Juhu Juhu Wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht die richtigen Pokémon oder Attacken auswählen Uff Das ist mir leid für dich, Bro ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert, aber das hat es irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? <lacht> mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich muss mehr herumexperimentieren, noch viel, viel, viel, viel, viel, viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärke als äh, Stärken als Trainer über sich selbst hinauswächst. Okay, viel Spaß. Die Jugend von heute. Bei der Arena-Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen, niemand sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei. Danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Liga-Karte von Nio, der arena -Leiter. Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion von Postbeck. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Von wo kam die eigentlich? Wie sie so ganz leicht fliegt. Oh Mann, die Animationen in diesem Spiel sind super. Hausfriedenspro, was geht? Ich bin stolzer Taxi-Pilot beim Flugtaxi. Als kleines Dankeschön für dein Vertrauen möchte ich dir diese TM hier schenken. Okay. Fliegen! Woohoo! Das erste fliegende Taxi in Galerwein Kramer. Und dieser Tradition bleiben wir treu. Mm -hmm. Interessant. Jetzt ruhig, ich lege jetzt ruhig rechts. Ich pass auf, dass nichts anbrennt und nichts kleckst. Beim Kochen kommt es auf die richtige Temperatur an. Zu hohe oder zu niedrige Hitze kann ein Gericht verderben. Ja, ja, das mag gut sein. Hey, das habe ich aber auch mal so nebenbei gesehen. Hin und her, hin und her. Hier sind. Ja, okay. Hier ist noch was bei den Säcken hier. Drei Steinknochen, okay. Und noch ein Bogeball mit beulenhelm Ja ja, das ist so wie Dornen für, für, für Zauberungen in Minecraft. Ja ja, Minecraft teaches everything und so. Hier kann ich nicht rein. Ich dachte, hier wäre so ein Secret-Eingang. Aber nee, hier ist ein Secret. Wir gehen mal nach oben. Was bringt einem das? Das werden wir jetzt sehen. Und da ist schon die Arena. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin, Leute. Oh, das ist für eine TM. Oh, wir müssen aufpassen, wenn ich runterfallen hier. Oh Gott. Hast du schon viele Makabaya... Uh, Maracamba gefangen? Würdest du vielleicht eines gegen meinen Bämon tauschen? Oh, Bämon ist richtig cool. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken, dass er sonst hat. Metallmantel, Typ Stahl, haben wir nicht. Zack. Wir hüpfen Bakur hier. Giftschock. Das wäre doch richtig was für Toxel. Boing! <lacht> so, aber jetzt auf zur Arena! Die wollen wir auch noch mal nur Aber ich Regenleute? Ne? Ja, da hab ich, die haben recht. ja, ja! Jetzt go, ja, der Hase! Jojo, auf zur Arena! Und da sind wir! Cool! Passbackstadion! Naja, ja. aber hier gibt's noch ein paar Sachen! Besuche die antike Städte von Passbeck und entdecke die Geschichte der Gala-Region. finde dieses Bild auf der Wand voll doof. Okay. Ich sage mal im Dick da die antike Städte von Passbeck. Vielleicht entwickelt es dann ja ein Gespür für Kunst. Weiß ich nicht. Ist es hier? Will ich da lang? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so der Weg woanders hin oder wie. Ich weiß es nicht. Fair Fairbelly und Passbeck ist hier. Also hier will ich nicht lang. Nee, da geht's weiter mit der Story. Was? Manche Pokémon leben in den Bergen, andere in den Wäldern. Pokémon leben an den unterschiedlichsten Orten. Ja, stimmt schon. Dann gehen wir mal hier hoch. Gucken, was es hier so gibt. Ui, was ein cooles Arena-Scheinion? Orte, an denen sich Pokémon dann maximieren können, nennt man Energiequellen. Schade in der Galerie, und werden auf solchen Energiequellen erbaut. Okay. Einen Top-Beleber. Sehr nett. Da drüben erst erstreckt sich das Meer. Schade, ich hätte mir mehr Berge gewünscht. Uff. Das ist die Bemalung. Aber bin ich hier, gekommen. Und die sind zwei Scheinwerfer für die Bemalung. Und hier ist aber ein Loch. Hier hat jemand kaputt gemacht. Das ist die berühmte Wandmalerei der antiken Städte von Passbeck. Sie ist voll künstlerisch. Sie soll künstlerisch sehr wertvoll sein. Aber das ist ein Loch. Ich glaube, hier. Ich sehe hier ein Schwert und ein Schild abgebildet. Ich glaube, da war ja mal was anderes. Und da hat jemand drauf gekritzelt. Kann das sein? Kann das sein? Ups. Na egal. So. Rest der Zeit machen wir noch die Arena-Challenge. Und nächste Folge gibt es dann den Arena-Kampf. Hey, ich bin's, Baldwin. Dein Beutel sieht aber schwer aus. Moment, da habe ich gerne eine richtige Wahl für dich. Hier, bitte sehr. Ja, das ist ja jetzt noch schwerer, danke. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon mit hohen, hohem Körpergewicht zu fangen. Mit einem Schwerball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen, je schwerer es ist. Ein Absurdismus für wahre Pokémon-Fans und Pokémon-Fans zugleich. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich trainiere mein Team, während ich mich der Arena-Challenge widme. Vielleicht sollte ich ein paar Pokémon aus meinem Team auswechseln. Stimmt schon. Du bist den ganzen Weg bis nach passback gekommen. Jetzt musst du einfach gewinnen. Und du folgst mir immer noch, meine, mein, mein Fan. Oh, die kennen die aus dem Fernsehen. Süß. Die kennen mich aus dem Fernsehen, Leute. Es gibt viele Arena-Challenger, die nach einer Weile das Handtuch geworfen haben. Geht niemals auf, hörst du? Ein neuer Challenger. Ja, ja. Ich bin ein neuer Challenger, was geht? So, ich will mal versuchen, hier ein Uniform zu kaufen, ob das was bringt. <lacht> Äh, welches wollen wir denn? Ich weiß nicht welche soll man denn kaufen? Die sind alle so Eigen kann man sagen Aber eins will ich schon mal kaufen um, zu, zum austesten ob man das auch wirklich dann sieht und so Und ob das jetzt einfach nur so ein outfit ist oder einer von euch testet das mal aus. Wie auch immer. Egal, machen wir weiter. Huh, einer Arena challenger w Willst du dich an unserer Arena challenge suchen? Ja. Okay, dann, äh, dann zieh doch bitte mal die, die umkleber gleich da drüben dein Unfall an. Wir werden dann soweit. Nummer 1. Äh. Okay. Ja, gehen wir weiter. Durch den Raum, wo nichts ist. Oh. Oh. Spooky. Very spooky. Da sind wir. Wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regen der, der, der hiesigen Mission. Die Mission von Passberg ist das reinste Vergnügen. Ja, zumindest ist sie inspiriert von einem vergnügen Die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in diese Taste ein und versuchst sie zum Ziel zu steuern. Auf dem Weg dahin muss allerdings auch mögliche Hindernisse ausweichen. Ich lese dir am besten schnell ein paar Massagen aus dem Handbuch des Fahrgeschäfts vor. Wenn du den Control im, im Stick im Uhrzeiger sind, rotierst, dreht sich auch die Tasse rechts herum. Rotierst den Stick nach links? Ja, ja. Wenn du den mit ein bisschen Übung hast du den Dreh. Bestimmt rein raus. So, viel Erfolg. Dankeschön. <lacht> <lacht> äh, äh, äh, was? Rechts. Ah, <lacht> das ist ja richtig lustig. Lol. Wee. Wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee, Rechts hier. Ja. Yes! Yeah. Woohoo. <lacht> hey, was geht, Bro? Immer zu viel an der Teetasse gedreht und den Arena Challenger schleudert wild herum. Ah ja. Ah, es ist so ein Alter. Ich hab's nicht gemerkt. Sorry. Ein Irrgiss von ihm. <lacht> So, drei Pokémon und ich bin nicht sehr effektiv. Aber wir sind dann sehr effektiv. Oh Gott, Totini. Muss mal wieder an die Sache ran, wie ich merken muss. Halloween ist eine Attacke. Aber ich glaube, die kann nur Iris. Oh, jetzt bin ich Typ Geist. Was? Oh, was, ich hab doch gar nichts zum Angreifen dann. und oh, normal geht auch nicht. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, glaube ich. Warte, Primova! Ich glaube, Primova ist unsere Rettung. Eigentlich wäre es Pokus aber wir konnten unser Okumeno nicht entwickeln. Nein, das ist effektiv. Wieso ist das effektiv? Das finde ich nie okay. Zauberschein versuche ich mal. Oh nee, er ist vor mir dran. Ich bin tot. Oh, ist das aus? Oh, das wird schwer. Ich sehe es jetzt schon kommen, das wird ultra schwer hier. Verdammte Kacke wird es Kremi schaffen? Obwohl es noch nicht entwickelt ist. Ich bin kurz davon mit Cremi Kremi zu entwickeln, so. Auch wenn ich das Item nicht habe, weil das kann ja so nicht weitergehen. Jetzt bin ich Typ Geist. Liebeskuss. Ich kann nicht mehr als das. Was macht der? Fuck. Das ist nicht gut. Und ich dachte, ich wäre voll gut vorbereitet. Nein, bin ich überhaupt nicht. Mann! Was zum Henker? Das geht gar nicht hier. Aua. Aua. Ey. Das ist nicht sein Ernst, oder? Dein Ernst? Fünfmal genau. Wo sieht man das? Bei mir. Ja, Evoli kann doch überhaupt nichts machen. Ja doch, bis... Ist bist effektiv. Noch und nicht gegen Geist. Ich glaube, da kann ich mich an irgendwas erinnern, dass das effektiv war. Ja, ja, stimmt. Dann müssen wir mit Evoli kämpfen. Big Brain. Weil die können uns ja nicht angreifen. Wir sind Typ normal. Digga, ich habe gerade mein Big Brain äh, gefunden. Paragoni. Was war das normal? Ich habe vergessen. Ach so, oder keine Baum. Oh, wie süß. Hi, Kleiner. Ich beiß dich jetzt, ja? In der ersten Gen war bis noch normal, aber da gab es ja noch kein Unlicht früher. Von daher. Aber Paragoni ist so ein cooles Pokémon, wird später zu so einem richtigen Badass-Baum. Ich glaube, Paragoni ist sogar das Pokémon, was... Also, Paragonis sogar sind sogar Kinder, die in, sich in den Wald verlaufen haben und da gestorben sind. Irgendwie so war das, glaube ich. Laut Pokédex. Aber manchmal lügt er ja auch in Pokédex. Und da haben wir einen XXL-Irbis. Das kann auch manchmal passieren. Neuerdings, seit äh, Schwert und Schild, kann man auch im Wilden ohne Events ganz normale Irbis-kleine und großen Form, große Formen von ihm finden. Ich glaube aber, da ändert sich einfach gar nichts. Nur, dass das einfach von der Größe her anders ist. Also, ich wüsste halt jetzt nicht, was sich da ändern sollte. Oh, Masse, Alter. Dein Ernst? Oh. Warum setzt der die ganze Masse ein? Verstehe es nicht. Aber wir werden jetzt nur noch Evoli benutzen. Oh mein Gott. Und dann sehen wir noch Giga-Dynamics Evoli. In der Arena-Kampf und dann werde ich irgendwie raus tun. So was wie mit sie <lacht> Routine Level 34. Nice. Schallwelle. Ja, was uns Kanon wegmachen. Ja, was uns Kanon wegmachen. So. Und gewonnen! Verloren. Es gibt meine Lebensgeister. Es, es wehen... Was? Es weht meine Lebensgeister davon. Oh, lol. <lacht> Hör mir gut zu, Renner Challenger. Dein Geist ist nicht an diese Welt gebunden, sondern schwerelos und frei. Also flieg hoch hinaus. Okay. So, Evoli. Du kommst gerne nach vorne. Und die anderen beiden... Die sind jetzt mal tot da. Sorry. Ah, hier kann man zum Eingang zurückkehren, wenn man will. Aber Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann gegen Nio, dem geister leider kämpfen. Wenn euch die Folge bisher auch irgendwie gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Ähm, ja, dann Abo, Glocke, empfehlen euren Freunden, Familie. Nein, natürlich nicht, aber wie, weiß nicht. Sagen, hier guckt die diesen Mac zusammen, das ist voll cool. Natürlich nicht, aber egal. Ähm drei rein Leute, schönen Tag noch und ciao. Oder warte, dann noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Dann lass uns doch mal ganz kurz PokéCam, den können wir hier nicht einsetzen, ne? hm. Dann schauen wir uns aber ganz kurz die Liga Karten an, wo ich sagen, oder? Hier guck ich das an, Auch zum Ende der Folge dann wir schon die 30 Minuten voll haben in jeder Folge, nicht eine, eine Folge so weniger als 30 Minuten, das ist ja langweilig das wollen wir auch nicht so, ähm, Album hier kann man die ganzen Karten sehen Neo, Roy, Papella, Betis, Rose, kabu Kate, Delion Yaro, Hop und das sind von Freunden, das sind so Freundeskarten das ist jetzt von Max unter anderem, wie da sieht man die Joach. Haut rein. Ciao.